Münster, Universitäts- und Fahrradstadt. Mit großem Umweltbewusstsein. Mit dieser grünen Box kann jeder, der möchte, zum Wissenschaftler werden und die Feinstaubbelastung an jedem beliebigen Ort messen. Mit der Sense-Box. Man kann sie überall anbringen. Zum Beispiel am Balkon oder auf dem Dach. Und dann geht's los mit dem Sammeln von wichtigen wissenschaftlichen Daten. In dieser Box steckt das Potenzial für eine kleine Revolution. Und dieser Mann hatte die Idee dazu. Die große Vision ist, dass, dass Menschen, alle Bürger, an der Wissenschaft teilhaben. Ja, so wird die Wissenschaft auch verständlicher, kommt, man sagt das so, kommt aus ihrem Elfenbeinturm heraus. Ja, Fragestellungen, die uns alle betreffen, wie betreffen das Klimawandels, äh, wie verändert sich äh, das Wetter, das Klima, wie verändert sich unsere Welt, äh, wie ist äh, die Luftqualität in meiner Stadt, können dann von, von Bürgern auch gestellt werden und auch beantwortet werden. Die Geoinformatik-Vorlesungen bei Thomas Bartuschek. am liebsten Open-Air. Seine Studenten, Naturfreaks wie er, die außerdem gerne programmieren. Der Wissenschaftler entwickelt mit seinen Studenten Workshops für Schulen und will Kinder für das Programmieren begeistern. Vor fünf Jahren hat er dafür die Sensebox entwickelt. Ein Baukasten mit Computertechnik. Und da haben wir entdeckt, das ist ein tolles Mittel, das anzugehen. Viel, viel spannender als rein am Computer das Programmieren zu erlernen. Tatsächlich mit etwas in der Hand. Mit einem Mikrocontroller, LEDs, die man zum Leuchten bringt. Die leuchten, wenn man etwas Bestimmtes misst. Und, und entsprechend eben ja, die Kinder zu motivieren. Und so die ersten Versuche waren da schon so positiv, dass man strahlende Kinderaugen gesehen hat und, und Kinder, die gar nicht aufhören wollten, damit zu arbeiten. Also entwickelt Thomas Bartuschek die Sensebox an seinem Geo-Institut weiter. Nicht Computer konsumieren, selbst etwas entwickeln. Da sind Mädchen und Jungen auch gleichermaßen zu begeistern. Heute sollen die Kinder ein Programm schreiben, das eine kleine Lampe bei Einbruch der Dunkelheit zum Leuchten bringt. Also wir haben hier halt die Lampen mit den Kabeln und ähm, also das haben wir halt hier auf, auf dem Computer mit so einzelnen Bausteinen halt programmiert, wie wir das halt in welcher Reihenfolge, wie lange das, ähm, wie lange einzelne Lampen leuchten sollen und so. Das können wir halt jetzt programmieren. Es fehlt an Informatikunterricht, es fehlt an Informatiklehrern. Das heißt, die wenigen Leute, die Informatik studieren, die machen das natürlich auch nicht auf Lehramt, sondern mit der Möglichkeit, irgendwie in einem Unternehmen zu landen. Äh, es ist irgendwie so ein Teufelskreis. Es werden eigentlich aktuell immer weniger Informatiklehrer. Und das führt wieder dazu, dass noch weniger Leute Informatik studieren. Ja? Es ist eigentlich ein rückläufiger Prozess gerade, wo wir ja, ganz intensiv gegensteuern müssen. In den Schulen ist die Sensebox sehr beliebt. 600 Stück sind schon verteilt. Heute weiß er, dass er vor 15 Jahren die richtige Entscheidung getroffen hat mit einem Studiengang, den damals kaum einer kannte. Ja, da gibt es einen ganz neuen Studiengang in Münster: Geoinformatik. Zeigte mir den Zettel. Da war dann so ein Foto drauf von, von jemandem mit, mit einem Laptop oder irgendwie sowas Tablet ähnlichen, damals konnte man das kaum so einschätzen in der Hand, im Rucksack mit einer riesen Tabelle äh, Antenne auf dem Rücken äh, und irgendwie so tolle Grafiken von 3D Karten und ich dachte, boah, genau das will ich machen und das war so meine Entscheidung, wie war in dem Moment gefällt und ich wusste irgendwie anderthalb Jahre oder zwei Jahre vom Abi schon, was ich studieren will. Mittlerweile gibt es eine derart große Nachfrage von Schulen nach der Sensebox, dass Thomas Bartuschek mit seinen Studenten unten in der Uni eine kleine Fabrik aufgebaut hat, finanziell gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Ideen kamen dann irgendwie Schulen auszustatten mit einer Kiste voll von solchen Mikrocontrollern und LEDs und allem Zubehörmaterialien zu entwickeln. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis wir soweit waren. Und die zweite Ebene, die hinzukam, war dann die Bürger auszustatten. Und so kamen wir auf die Sensebox, die es jetzt als Produkt sozusagen seit anderthalb äh, Jahren ungefähr gibt. Ja. Jeder grüne Punkt steht für eine Messstation. Immer mehr Menschen tragen mit ihren Messungen dazu bei, dass ein immer vollständigeres Bild der Umweltbelastung entsteht. Ob Wissenschaftler, Journalisten oder Privatpersonen, jeder kann die Daten nutzen. Da sind wir aktuell bei 214 Millionen Messungen. Und äh, da sieht man noch einen Wert, wie viel 550 die Minute kommen aktuell rein. Also schon eine Menge. Oder da geht es langsam in so einen Big Data-Bereich rein, wo wir wirklich aus den Massen, aus Daten bald sehr spannende Dinge herausfinden können. Nach Feinstaubmessungen, UV-Strahlungen und Wetterphänomenen testet er neuerdings auch eine Sensbox für das Wasser. Damit lässt sich die Wasserqualität messen, der pH-Wert oder der Anteil an Mikroplastik. Eine Box für alle. Meine Vision wäre, dass Kinder und Jugendliche tatsächlich mit der digitalen Bildung aufwachsen, dass, dass Kinder und Jugendliche früh an diese Themen herangeführt werden, Programmieren sozusagen als Handwerkszeug erlernen, ähnlich wie Rechnen und Schreiben und Lesen, ja, vielleicht nach diesen Dingen, aber eben das als Grundfähigkeit, Grundfertigkeit da ist und dass ein Bild eben entsteht, dass wir, dass Menschen sowohl jung und alt eben ein Verständnis für Wissenschaft bekommen und das geht ganz gut durch Teilhabe. Also wenn man an Messungen von Umweltphänomenen teilnimmt, wenn man äh, sich mit den Daten beschäftigt, ist man quasi Teil der Wissenschaft und das ist was ich mir wünsche für die Zukunft. In Westfalen hat die Zukunft längst begonnen. Und alle können mitmachen, wenn sie wollen.